Hallo zusammen, wir sind Lehrling aus dem ersten Lehrjahr in der Firma Opäusker und wenn euch einen kleinen Einblick in unseren Alltag geben. Wir zeigen euch jetzt mal, was in unseren Abteilungen so gemacht wird. Wenn wir am Morgen den LKW abgelappt haben, wird nach eine Gruppenkontrolle sortiert und danach fürs Buchen vorbereitet. Wir nehmen hier jetzt einen Artikel, der für ein automatisches Palettenlager gebucht wird. Jeder Artikel, den wir bei uns buchen, sollte gut kontrolliert werden, um man einen Schaden erkennen. Wir wollen ja keine beschädigten Artikel unseren Kunden schicken. Es gibt natürlich auch Kunden, die kleinere Artikel bei uns bestellen, die zu klein für uns Palette sind. Dann werden die Teile aus unserem Teilelager zusammengestellt. Die bestellte Menge wird dann von einem unserer Lagerbehälter rausgenommen und entweder direkt in einen Karton oder in einen weiteren Auftragsbehälter reingelegt. Die Bestellungen, die direkt in einen Karton reingelegt werden, bekommen automatisch den Deckel draufgeklappt und werden mit einem Versandetikett versehen. Wenn die Bestellung etwas aus unserem Kleinteilenlager und unserem Grossteilenlager beinhaltet, können wir die gefragten Artikel in unseren Auftragsbehälter in die manuelle Verpackung schicken. Jetzt geben wir euch noch einen Einblick in unser Palettenlager und die manuelle Verpackung. Wenn wir in der Verpackung arbeiten, rollen die Behälter mit den Artikeln sortiert zum Arbeitsplatz. Wir wählen zuerst einen passenden Karton aus, legen die Artikel drin und stopfen den leeren Platz noch mit Stopfmaterial aus. Legt den Lieferschein rein und klebt den Karton anschließend zu. Zum Palettenlager und der Verpackung gehört das Sortieren für die Post. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und hoffen, wir haben Eures Interesse wecken. können. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut doch auf die Justi-Seite oder direkt auf opo.ch.